aber das ist auch sowas, was für mich Jugend Tag halt so total definiert hat. Also ich habe in der 10. Klasse wollte ich noch einen Informatikkurs belegen. Ich hatte in der 8. und in der 9. Klasse hatte ich einen Informatikkurs. Und ähm, weil ich die 9 hatte, war dann irgendwie in der 10. einfach so ein Loch. Aber ich wollte so gern weiter programmieren und dann bin ich in den Kurs aus der 11. Klasse durfte ich dann gehen. Ähm, und dann war ich da und es war, ähm, ich glaube es waren 10 Jungs und die waren alle so anderthalb Jahre älter als ich, vielleicht zwei. Ähm,